Fünf ungeschriebene No-Gos im Fahrerlager auf der Rennstrecke. Dinge, die ich beobachte, Dinge, wo ich der Meinung bin, dass man die einfach nicht macht, obwohl das in keinem Briefing oder dergleichen steht und obwohl es vielleicht theoretisch erlaubt ist, aber einfach Dinge, die man ähm, irgendwie als Motorradfahrer oder als Rennstreckenfahrer, der das öfter macht, ungern sieht. Zum Ersten. Helm auf den Boden legen. Boah, das wenn ich sehe, Helm auf den Boden legen ist ein absolutes No-Go. Es ist so, ein Helm ist schon was Besonderes und ein schöner Helm ist auch was, ne? So, das ist einfach, das ist ein hochwertiges Teil, das ist teuer, das, das, das ist für die Sicherheit. Und wenn man das auf den Boden legt, alles was ich auf den Boden lege ist irgendwie so, so gibt es so ein respektloses Gefühl gegenüber dem Ganzen und deswegen lege auf keinen Fall einen Helm auf den Boden, denn das zeigt so ein bisschen so, so der Newbie-Stand, ja? so damit zeigst, zeichnest du dich aus als, als unwissender Einsteiger auf der Rennstrecke. Ich glaube auch manche Straßenfahrer würden das auf keinen Fall machen, obwohl ich denke, auf der Straße sieht man das mehr, vor allem bei den jungen, extrem jungen Leuten, nichts gegen junge Leute, aber der liegt oft der Helm am Boden neben dem Motorrad und das, wenn ich sehe da, boah, da stellt es mir alles auf, das tut richtig weh im Herzen, ähm Behandelt euren Helm äh, richtig, richtig fürsorglich, tut es den irgendwo auf den Tisch stellen, tut es den irgendwo rauf oder extra Halterung dafür oder Gebläse oder was auch immer. Aber den, legt es den nie am Boden, da fällt man leicht mal drüber mit dem Fuß und dann schusset man den wie so ein Fußball durch die Box. Also das würde ich auf keinen Fall machen. Bitte legt den Helm nicht auf den Boden. Ein weiteres No-Go, das ich empfinde, und es gibt Leute, die haben wenig Hemmungen und äh, aber es schaut einfach komisch aus, ist der, jeder kennt ihn vielleicht, jeder hat ihn schon mal gesehen, der typische Boxenkollege oder Boxennachbar oder Nachbarbox oder irgendjemand, der im Fahrerlager rumläuft mit dem Strampler-Unteranzug. Einfach so, ne? wie so, wie so. Wie so ein, wie so ein Erdmännchen äh, mit dem Strampleranzug, man sieht so ziemlich alles, schön verschwitzt, ne? so die, die, die hinten äh, über den Rücken und über das Gesäß noch schön der Schweißfleck und dann noch im besten Falle mit Socken in Flipflops. Das ist meiner Meinung nach ein absolutes No-Go, äh, da kann man gleich mit der Unterhose rumrennen, das mache ich nicht. Das würde jetzt nichts bedeuten, wenn man da äh, sich umzieht in dem Moment. Das ist natürlich nicht zu vermeiden. Irgendwo muss man sich umziehen. Aber so durchs Fahrerlager über Mittag oder zwischen den Turns rennen, das ist irgendwie no go. Machen sehr wenige, aber jeder hat den einen oder anderen schon mal gesehen, der in diesem Strampleranzug durchs ganze Fahrerlager oder den ganzen Tag rumrennt und sich dann noch demonstrativ so neben dich hinstellt, währenddessen du deine Mittagssemmel isst und äh, seinen so Schön raushängen lasst und äh, du alles so an ihm betrachten kannst, als wie wenn er im Adams-Kostüm äh, Kostüm wäre. Absolutes No-Go. No-Go Nummer 3 hat auch schon mal jeder gesehen und das ist auch, das steht in keinem Briefing, das steht auch nirgendwo, aber ich würde es einfach nicht machen und jeder, der, der quasi da schon mal konfrontiert worden ist, weiß warum. Vor Boxen stellen, die einem nicht gehören oder die man nicht gemietet hat. Also jede Box hat die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jede Box hat einen Streifen, ne? so, einen, so, einen, so einen Parkstreifen. Also da wo sagt, okay, das ist Parkplatz für Box Nummer 10. Und wenn der Typ aus Box 15 vor der Box 10 parkt und dabei zwei Sprinter oder zwei Busse, oder Autos einparkt, die in Box 10 sind und der Typ, der in Box 10 gerade mal wegfahren muss und Sprit holen muss und da ein Auto vor einem steht, wo er nicht weiß, wo das hingehört, dann wird es oft unangenehm, weil das ist ein absolutes No-Go, sich vor Boxen zu stellen, in denen man nicht ist, weil derjenige nicht weiß, wo der ist. Also meistens ist er halt vielleicht nicht direkt in der Nachbarbox oder nicht in derselben Box, sondern er ist halt irgendwo anders. Er stellt sich einfach hin und dann musst du anfangen, den zu suchen. Und das wird nicht einfach, weil wenn du Pech hast, hast du eine Veranstaltung mit 200 Leuten, dann kann das mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis du herausgefunden hast, wer dich einparkt. Das weißt du ja nicht und deswegen sind diese Boxen Nummerierungs- Plätze da und diese Streifen, ganz, ganz wichtig einzuhalten, außer man ist natürlich so fair und fragt bei dieser Box, du, wir haben hier keinen Parkplatz mehr, kann ich mich da hinstellen, muss hier jemand raus in den nächsten fünf, sechs Stunden oder wann müsste raus, dann ist es was anderes, aber nicht einfach so da hinstellen, weil man sagt, da ist ja noch ein Parkplatz, ähm, dafür ist, muss man dann einfach irgendwo anders hin, hinter weiter hinter ins Fahrerlager oder eben vor seine Box, wo man halt auch drinnen ist, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger, wichtiger Faktor. No-Go Nummer 4, sehe ich auch sehr oft, ist eigentlich nicht schlimm, das wird auch nichts kaputt, aber ich finde es optisch nicht raus, ich bin ja so ein Perfektionist, was die Box anbelangt, ich will immer alles zack, zack, zack sauber beieinander haben, alles schön in Reihe und Glied und äh, die Bikes stehen meistens auf ne, Hinterachs- und Vorderachsständer mit Heizdecken drauf und das kann man alles schön, schön sorgfältig machen, ich tue auch zum Beispiel immer, wenn ich fertig bin am Abend, durch die Kabel zusammenwickeln, der, äh, der Heizdecke und du die unter den Klettheften, dass das schön verräumt ist. Und ich finde, ein furchtbares Erscheinungsbild ist, wenn jemand die Ständer hinten und vorne drauf hat und dann der Seitenständer immer noch ausgeklappt ist und den ganzen Tag so rumsteht und den ganzen Nacht so rumsteht mit ausgeklappten Seitenständern. Das ist wie wenn du einen schönen Teppich hast, der wo schön schwarz ist und da sind Latterfussel drauf. Dann kriegst du krieg ich genau, also ich, ich krieg so genauso die Krise, also wenn, wenn das Bike schön da dasteht und dann klappt der Seitenständer aus. Das gibt ein unordentliches Bild und das macht man in der Regel nicht. Deswegen Seitenständer einklappen. Und man kann auch den Hauptständer hinten runternehmen oder den Heckständer runternehmen ohne Seitenständer und das Motorrad mit einer Hand halten oder mit zwei Fingern halten. Das funktioniert, wenn man sich ein bisschen. Geübt hat damit, das ist eigentlich kein Problem. Ich habe keine Seitenständer mehr, mir gefallen die nicht. Das ist für mich so ein, so, ein, so ein unnötiges Etwas, was da am Bike einfach mit dran ist. Das schaut ganz schlimmer aus. Bike auf den Seitenständer auch zu stellen ist für mich so, uh, das ist so unordentlich schrie, schief und dann der Lenker noch schief und dann er das ein bisschen aus. Nee, bin ich Ganz, ganz, ganz, ganz, ganz schlimm. Fünftes No-Go. Das ist teilweise in, in manchen Dingen geschrieben. Das ist auch eher schlimmer. Die anderen waren so. Na, das sind so Kleinigkeiten, das ist eher schlimmer. Und zwar fünftes Mal Party am Abend mit viel Alkohol und lange Partys. Das empfinde ich als sehr, sehr unangenehm. Ich bin da selber auch schon ein ähm, paar Mal äh, in Mitleidenschaft gezogen worden dadurch, weil ich noch, weil ich damals im Sprinter auch geschlafen habe und gearbeitet habe auf der Rennstrecke. Dann willst du halt irgendwann um 11, willst du halt einfach vernünftig pennen. 23 Uhr muss du am Feierabend sein und dann hast du irgendwo deine 7 Stunden Schlaf, äh, 8 Stunden Schlaf, die brauchst du einfach, um um fit zu sein, speziell wenn du dort arbeiten musst, aber auch wenn du Leistung erbringen willst und einfach schnell Motorrad fahren willst und sicher fahren willst, musst du einfach genug pennen. Und es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die Partys machen auf der Rennstrecke und vor allem dann angstoffen sind und wenn du dann zu denen hingehst und sagst, hey Leute, bitte können Sie mal, ich muss echt pennen und die dann angstoffen sind. Und, genau. Das ist ein absolutes No-Go und da bin ich schon mit ein paar äh, zusammengerückt und habe mir auch schon echt Feinde gemacht, dadurch, dass ich mich darüber aufgeregt habe. Aber es ist ein No-Go, es ist eine Rennstrecke und keine Partymeile. Ähm kein Mensch sagt was gegen das Bierchen am Abend, auch, kann auch mal zwei, drei Bierchen sein, keiner ist noch drei Bierchen, äh, so 0,33er besoffen, keiner ähm, wird dann da am nächsten Tag Alkoholpegel haben, zu empfehlen ist es grundsätzlich natürlich nicht, aber es ist nicht das Problem für einen erwachsenen Menschen, wenn der mal zwei, drei, äh, so 0,33er Bierchen trinkt am Abend, nach dem Tag Sport machen, das ist nicht das Problem, aber da muss halt auch vernünftig das äh, gehandhabt werden und vernünftig ins Bett gegangen werden äh, und ich finde das einfach Absolut. Das ist auch respektlos gegen den anderen gegenüber. Auch wenn man dann selber am nächsten Tag nicht fährt, wenn man sagt, ich bin eh verkatert, ich will eh nicht fahren. Aber da pennen ein paar im Fahrerlager. Die wollen echt, die brauchen ihre Ruhe. Die nehmen das vielleicht ernst. Die können sich das nur zweimal im Jahr leisten. Ähm, da kostet es richtig Kohle und die brauchen ihren Schlaf. Und das ist ein absolutes No-Go. Da wäre ich richtig sauer. Das packe ich überhaupt nicht. Und jeder, der Party macht und säuft in der Box am Abend bis spät in der Nacht, der kriegt von mir so dermaßen Einlauf, dass, ich, dass der sich gewaschen hat. Und in der Regel, ähm, werde ich da auch mal beim Veranstalter vorstelligen und mir sagen, schau mal in Box Nummer 15, die haben gestern gesoffen bis um 1 Uhr nach, 1 Uhr morgen, macht da mal einen Alkoholtest. Und das gibt es tatsächlich, das wird auch teilweise gemacht und da haben es auch schon ein paar rausgefischt mit über 1 Promille am Morgen und das ist absolutes, absolutes No-Go. Okay. Ähm wie gesagt, ich will nicht der Moralapostel sein, aber dafür ist der Sport zu gefährlich, zu teuer und zu anstrengend, um hier ähm, Partys zu machen. Partys kann man immer zu Hause machen, nichts gegen Partys, ich mache auch gerne mal Party, aber nein, nicht auf der Rennstrecke. Tut es mir den Gefallen, tut euch den Gefallen und tut's es euren Mitracern den Gefallen. Und das war es auch schon von mir, das sind meine fünf No-Gos auf der Rennstrecke im Fahrerlager die ich nicht machen will und ihr vielleicht auch nicht machen solltet. Also, gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr für No-Gos habt, auf der Rennstrecke oder im Fahrerlager oder beides. Und lasst uns gerne diskutieren, aber alles über der Gürtellinie. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video mit euren Freunden zu teilen, falls ihr das gerne mit euren Freunden weiter diskutieren wollt. Also, bis dahin, bis zum nächsten Mal und ciao.